Wie angekündigt gibt es heute ein Video zu dem YouTube-Kanal, gibt's nicht, den absoluten können. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber seitdem die WhatsApp-Chats hochladen, ist es einfach so. By the way, sorry, wenn ihr mal hin und wieder im Hintergrund Vögel oder anderes hört. Jeder hat eine andere Art von Humor. Deshalb werde ich ganz sicher nicht für jeden sprechen. Seit drei Wochen gibt es nur noch WhatsApp-Chats, welche sich teilweise sogar ähneln und teilweise sogar wiederholen. Dazu aber gleich mehr. Früher als Gips nicht noch nicht existierte, war der Besitzer Teil vom Kanal Made My Day. Ist leicht zu recherchieren, warum er es nicht mehr ist, wollte es aber nicht ins Video einbauen. Anfangs brachte er sogar noch echt angenehme Videos raus. Zum Beispiel die 10 heftigsten Autos von YouTubern. Sieben Dinge, die uns Apple 2018 verschwiegen hat. Oder was würde passieren, wenn Donald Trump erschossen wird? Jetzt WhatsApp-Chats. Und damit erreichen die teilweise Millionen von Klicks. Meine Videos, und ich möchte nicht angeben, wobei, sollte man mit mehr Aufwand angeben? Ich weiß es nicht. Meine Videos dauern in der Regel, alleine für den Schnitt, vier bis fünf Stunden. Dann kommt noch das Skript und die Recherche. Und vielleicht auch noch das Thumbnail machen. Aber das Thumbnail mache ich dann immer während des Uploads. Ich werde nicht besonders auf den im Video gezeigten Content eingehen, sondern nur grob. Schauen wir uns nochmal die Titel und Thumbnails der WhatsApp-Chats an. Gibt's nicht, hat immer mal wieder WhatsApp-Chats hochgeladen. Doch vor drei Wochen haben sie das erste Video einer wahrscheinlich nicht mehr aufhörenden Content-Art hochgeladen. Kann man das überhaupt so sagen? Content-Art? Selbst das erste Video hat 700.000 Klicks gesammelt. Das Thumbnail finde ich doch tatsächlich nicht so schlimm. Danach haben sie ein Video rausgehauen welches 15 Produkte, die niemals schlecht werden, heißt. Sie haben wohl gemerkt, dass es wirklich nicht so viele Klicks bringt wie die WhatsApp-Chats. Und genau das ist das Problem bei vielen und bitte interpretiert das nicht als alle, sondern wirklich als viele Vollzeit-Youtuber. Das strecken auf 10 Minuten, um zwanghaft Werbung zu schalten und die Klicksucht, wie ich sie so gerne nenne. Natürlich ist es schön viele Klicks zu haben, aber man sollte wenigstens etwas Abwechslung bringen. Danach kam wieder ein WhatsApp-Chat-Video. Der Titel lautet, die 18 witzigsten WhatsApp-Chats von Schülern. Ich habe in diesem Video nicht einmal gelacht. Ich kenne garantiert witzigere. Bitte beherzigt den Satz vom Anfang. Jeder hat eine andere Art von Humor. Ab dem nächsten Video wird die Kanalübersicht von Komplettem Müll überfallen. Ich sage das selten, aber dermaßen dreister Clickbait ist in meinen Augen kompletter Müll. Ich muss dazu sagen, dass es für mich zwei Arten von Clickbait gibt. Die gute und die schlechte. Die gute ist das simple Clickbait. Damit macht man die Leute einfach neugierig. Dann gibt es aber auch das schlechte, das irreführende Clickbait. Dabei verspricht man den Zuschauern etwas, was überhaupt nicht in dem Video vorkommt, um Klicks zu generieren. Zum Beispiel in diesem Video. 22 WhatsApp-Chats zwischen Eltern und Kindern. Auf dem Thumbnail sieht man ganz leicht eine Frau, welche auf den ersten Blick aussieht, als wäre sie sehr freizügig gekleidet. Ach übrigens, den Joke haben sie zweimal im Video gebracht. Genauso wie in vielen anderen Videos. Öfter mal sind diese auch in einem Video drinnen und im anderen auch. Sprich mehrere Jokes über mehrere Videos hinweggezogen. Wollt ihr mehr irreführende Thumbnails und Titel sehen? Gerne. Okay, ich glaube das reicht auch. Ich möchte derzeit nicht so lange Videos produzieren und deshalb setze ich jetzt einfach mal ein Fazit. Ich möchte mir diesen Kanal nicht gönnen müssen. Dieser nicht existente Aufwand regt mich so auf. Also wirklich, gibt's nicht, wird einer der YouTuber, welche von mir als die schlechtesten bezeichnet werden. Ich wiederhole, es ist alles meine Meinung. Zur Verabschiedung möchte ich auf jeden Fall nochmal fragen, zu wem ich ein Video machen soll. Egal ob es über YouTuber, Spiele oder sonst was geht. Einfach posten und ich schaue es mir mal an. Wie würdet ihr eigentlich die Idee finden, dass ich einmal über Roleplay, das heißt Rollenspiele, berichte? Welche ich mag, warum und so weiter. Wir reiten mal was anderes. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um kein Video zu verpassen und habt weiterhin eine angenehme Woche. Ciao.